ja, zunächst einmal vielen Dank für die einleitenden Worte und für die Einladung vor allen Dingen. Ich bin sehr gefreut, zumal es ja auch ein Thema ist, das jetzt nicht nur ein Thema ist, mit dem ich mich so unter anderem befasse, sondern das ja auch ein sehr spannendes und vor allem ein sehr aktuelles Thema ist. Ähm, ich habe diesen Vortrag folgendermaßen angelegt und zwar, was ich jetzt nicht machen will, ist, dass ich Ihnen ähm, eine Stunde lang etwas über, erzähle über ähm, Self-Tracking-Apps und was man damit so kann und was man nicht kann und so fort. Das wäre vielleicht auch ganz interessant, ist aber irgendwann auch ein bisschen langweilig. Ich glaube, es gibt wichtigeres, im Moment zu diesem Thema zu sagen. Und ähm, ich habe diesen Vortrag im Prinzip so angelegt, dass ich auf etwas hinaus will, was uns mit Bildung oder im Kontext von Bildung im Moment sehr viel angeht. Ähm, diese Multimedia-Werkstatt ist ja der Goethe-Uni zuzuordnen. Ja, und die Goethe-Uni ist, wie wir wissen, eine Bildungseinrichtung. Und eine Bildungseinrichtung, wenn man in der Bildungseinrichtung tätig ist, ähm, und zwar nicht nur in der Administration, sondern in gewissermaßen an der pädagogischen Front, also mit Menschen wirklich zu tun hat, dann ist es so, dass man ähm, immer in einer ganz merkwürdigen Doppelrolle steht. Auf der einen Seite ist man von der Gesellschaft beauftragt, ähm, ich drücke es mal jetzt sehr hart und sehr ökonomisch aus, die nachwachsende Generation für dieses System fit zu machen, sodass sie quasi produktive Mitglieder der Gesellschaft sind. Also sie in das System einzuführen, für die Reproduktion der Gesellschaft zu sorgen. Und dafür wird man bezahlt. Das ist der Job. Auf der anderen Seite ist, wenn man pädagogisch tätig ist, ähm, gleichzeitig ähm, in der Situation, dass man schauen muss, dass man die Menschen fit macht, also eben auch die nachwachsende Generation, dass sie sich in diesem System entfalten können, dass sie in diesem System ja zu Wort kommen, also letztlich mündig werden. Und das ist häufig sehr schwierig, weil man oft näher naja, widerstreitende ähm, Interessen gleich ja abzuwägen hat oder zumindest zu vermitteln hat. Und jetzt gibt es welche, die, wenn es etwas kappelig auf der See wird, den Schritt rüber machen zur Gesellschaft und sagen, naja, ähm, im Zweifelsfalle mache ich eben meinen Job und sorge dafür, dass Menschen fit gemacht werden und das war's. Ja, dann sind Sie keine Pädagogen mehr. Dann arbeiten Sie zwar in pädagogischen Kontexten, aber sind in diesem Sinne keine Pädagogen, sondern Zurichter. Und dann machen Sie etwas, einen Job, der in den nächsten Jahren, das kann ich Ihnen gewissermaßen prophezeien, ersetzt werden wird, durch neue Technologien, zum Beispiel adaptive Lernsysteme oder auch Robotoren und was da alles denkbar ist, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Dafür, äh, davor ist quasi der Bildungskontext nicht geschützt. Das wird uns treffen. Also mein Plädoyer wäre, die pädagogische Linie einzuschlagen, diesen Widerstreit auszuhalten und ihn fruchtbar zu machen und Quantified ist eine Provokation, was das angeht. Weil man kann es so handhaben, dass man sich mit diesem Thema nur oberflächlich befasst. Dann guckt man, wo kann man alles tracken, wie kann man das ganz nett einsetzen und ähm, dann sorgt man im schlimmsten Fall dafür, dass man Menschen einem ökonomischen System zum Fraß vorwerft, was es nicht unbedingt gut mit den Menschen meint. Man macht Menschenmittel zu, zu fremden Zwecken. Das ist der Worst Case. Und was ich will, ich will ein Plädoyer stark machen, dass man eben diesen pädagogischen Weg einschlägt. Und das kann man, und da kann man Quantified Self auch sinnvoll einsetzen, wenn man das versteht. Also wenn man weiß, in welchen Kontexten ist das überhaupt stark geworden, dieses, diese Selbstvermessung. Wie ist das entstanden und was passiert da eigentlich gerade? Also was ist sozusagen der, der tiefere Sinn von Quantified Self? Und insofern habe ich meinen Vortrag folgendermaßen aufgebaut. Ähm, Im ersten Teil werde ich auf die größeren Kontexte eingehen, innerhalb derer Quantified Self entstehen konnte. Das sind sehr spannende Kontexte, das kann ich jetzt schon mal sagen. Also ich finde sie zumindest spannend, aber ich denke, sie hoffentlich doch auch. Und im zweiten Teil werde ich dann auf die Geschichte eingehen, die insofern wichtig ist, weil wir sonst dieses Phänomen, wie es im Moment vonstatten geht, wie es sich zeigt, nicht einordnen können. Der dritte Teil, das ist dann der Teil, wo es darum geht, wie setzen wir das jetzt ganz konkret in lehr lern ein? Was machen wir jetzt damit? Und zwar sinnvollerweise damit. Und lassen Sie mich starten mit einem Mann, der in vielerlei Hinsicht interessant ist. Das ist Raymond Coswell. Ähm, der Name wird vielleicht dem anderen oder der anderen hier bekannt sein, anderen vielleicht nicht. Ähm, das ist eine recht interessante Person. Also zum einen ist Ray Kurzweil Futurist, er beschäftigt sich also mit Zukunftsthemen. Er ist Ingenieur von Haus aus, also er hat damals ganz tolle Sachen im Bereich von Keyboards und so weiter entwickelt, Synthesizern, automatische Spracherkennung. Er hat ähm, sehr viele Bücher geschrieben, er hat 19 Ehrendoktortitel. Ich war vor kurzem in Österreich gewesen, in Wien, habe dort einen Vortrag gehalten und da bin ich auch auf diesen Mann, äh, kurz zumindest, eingegangen. Ähm, in Österreich, das werden Sie wissen, da legt man ja großen Wert drauf, dass man die akademischen Grade alle angibt. Also der Mann hätte eine Visitenkarte von Dina 1 Größe, wenn er in Österreich leben würde. Ähm, und Ray Kurzweil, das macht ihn von den Dingen, die ich jetzt genannt habe, denke ich am interessantesten. Er ist seit 2012 Chief Director of Engineering, also Chefingenieur bei einem nicht ganz unbekannten Internetkonzern, und zwar bei Google. Und dort ist er zuständig für die Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Also ein sehr aktuelles, ein sehr spannendes Thema. Ähm, Ray Kurzweil hat 2006 ein Buch geschrieben mit dem Titel The Singularity is Near, also die Singularität naht. Und in diesem Buch hält er im Grunde genommen Folgendes fest. Er schreibt, wenn wir die Entwicklung der künstlichen Intelligenz anschauen, wie die in den nächsten Jahren einen Schub bekommen hat, wie sie mehr und mehr exponentiell wächst, dann müssen wir damit rechnen, dass etwa 2040 die KI, die menschliche Intelligenz, überholt haben wird. Also wir werden es mit Maschinen zu tun haben, die intelligenter sind als wir. Ähm, ich muss eine, eine Klammer jetzt aufmachen. Ich mache jetzt nicht dieses Fass auf, was ist Intelligenz? Ja, und Kann man eine KI überhaupt als Intelligenz in unserem Sinne bezeichnen? Das klammern wir jetzt mal aus, weil das würde jetzt wirklich hier den Rahmen sprengen. Nehmen wir das einfach mal so an. Ja, die Technik wird immer klüger. Ähm, Ray Kurzweil sagt, wenn das eintritt, und er sagt, 240 dürfte es soweit sein, dann bedeutet das den Untergang der Menschheit. Das klingt jetzt erstmal mal ein bisschen negativ. Ich werde aber gleich versuchen, das positiv zu wenden, und zwar mit Ray Kurzweil positiv wenden. Und Das mache ich mit Hilfe, opala, das war jetzt zu weit, mit Hilfe diesen, dieses Mannes. Das ist Nick Bostrom. Nick Bostrom lehrt in Oxford und leitet dort das Future of Humanity Institute, also ein Institut, das sich mit Zukunftsfragen der Menschheit befasst, auch mit neuen Technologien. Und das Strategic Artificial Intelligence Research Center, also mit KI befasst er sich auch. Und er berät im Zuge dessen unter anderem die Europäische Union und den CIA immer hinsichtlich neuer Technologien. Was kommt da so? Welche Gefahren, Hoffnungen, Chancen, Risiken gehen damit eigentlich einher? Und dieser Nick Bostrom hat nun 2014 das Buch Superintelligence veröffentlicht, das im Surkamp Verlag übrigens im selben Jahr noch in Deutsch erschienen ist. Und der Surkamp Verlag ist ja jetzt auch nicht dafür bekannt, dass er jeden Blödsinn veröffentlicht. Das ist ja doch ein recht renommierter Verlag. Und in diesem Buch verweist ähm, Bostrom unter anderem auf Expertenstudien, die er teils selbst mit seinem Team angestellt hat. Befragt wurden im Grunde genommen Experten aus dem Bereich der KI-Forschung, die also in führenden Unternehmen, in führenden Positionen dort sind, hinsichtlich ihrer Einschätzung, wann sie denn glauben, dass die KI das menschliche Niveau, also das Human Level, erreicht haben wird. Und die Ergebnisse, um es kurz zu machen, über 50% Prozent der Befragten gehen davon aus, dass bis 2040 dieses Niveau erreicht sein wird. Ähm, über 90 Prozent meinen, dass es bis Ende des Jahrhunderts, also bis 2100 soweit sein wird. Wann das kommen wird, ob es überhaupt kommen wird, das wissen wir nicht. Aber wir sollten zumindest mal das ernst nehmen, was hier angedacht wird. Vielleicht haben Sie mitbekommen, Stephen Hawking hat ähm, 2014 in The Independent, also in der englischen Tageszeitung, mit drei weiteren, ähm, meines auch Nobelpreisträgern, aber zumindest sehr renommierten Wissenschaftlern, einen offenen Brief verfasst. Und hat eben auch auf diese Gefahr hingewiesen und meint auch, ob das kommt, wissen wir nicht. Aber wenn es kommt und wir sind nicht vorbereitet, könnte es unangenehm werden. Der hat das ein bisschen flapsig formuliert in diesem Brief. Zwar war da geschrieben, nehmen wir mal an, Aliens sind auf dem Weg hierher. Ja, wir bekommen also eine Nachricht, ja, dass, dass Aliens eben wirklich Kontakt zu uns aufnehmen und in etwa zwei, drei Wochen sind sie da. Dann wäre unsere Reaktion ja nicht die, dass wir sagen, alles klar, sagt Bescheid, wenn er da seid, wir lassen das Licht an. Ja, sondern wir würden uns sehr intensiv auf diese Ankunft vorbereiten, selbst wenn es nur eine mögliche wäre. Und ebenso sollten wir das in der KI-Handhaben. Ähm, Nick Bostom arbeitet jetzt in dem Buch folgendes heraus. Wenn die künstliche Intelligenz das menschliche Niveau erreicht haben wird dann wird es relativ schnell vermutlich zu einem Take-off kommen. Das heißt, die KI wird in der Lage sein, selbst eine KI zu entwickeln, die intelligenter ist als sie selbst. Die wiederum selbst eine KI entwickelt, die intelligenter ist als sie selbst. Und so weiter. Und das wäre eine explosionshafte Entwicklung. Das wäre das, was Raymond Kurzweil Singularität nennt. Diese Gefahr sieht er. Und, ähm, und er verweist auf folgende Problematik. Wenn das wirklich eintritt, und das könnte, meinte er, binnen Stunden oder Minuten passieren, ohne dass sie was davon mitbekommen. Das könnte also die letzte Erfindung sein, die wir Menschen machen. Dann, wenn das wirklich stattfindet, dann würde das bedeuten, dass eine KI Zugang zu der Infrastruktur haben wird, die wir 240 haben. Und damit meine ich das Internet und das, was aus dem Internet geworden sein wird. Also wir reden heute, also wir hier, die wir so ein bisschen versiert zumindest in dem Thema sind, ähm, nicht mehr vom Neuland, sondern wir kennen das schon einige Jahre. Und wir reden auch vom Internet der Dinge. Ja, also wir wissen, dass zunehmend die Sachen selbst miteinander vernetzt sind und miteinander entsprechend kommunizieren. Wenn Sie beispielsweise, ich habe hier ein einigermaßen neues iPhone ja, und wenn Sie so ab ungefähr ein iPhone 5 ähm, ein relativ neues iPhone haben, dann können Sie seit September dieses neue iOS 10 downloaden und da ist jetzt standardmäßig eine Home-App installiert. Also nicht der Home-Button, sondern die Home-App. Und wenn Sie da draufklicken, dann können Sie zumindest theoretisch von Ihrem Smartphone aus zu Hause Strom an- und ausschalten, Heizung regulieren, ähm, Tür auf und zuschließen und so weiter. Also Smart Houses werden kommen. Die wenigsten haben das zu Hause schon installiert, aber man könnte es tun. Und das wird etwas sein, was uns erwarten wird. Das heißt, die Vernetzung nimmt zu. Und die Konsequenz daraus ist die, dass wir bis 2040 eine sehr intensive Vernetzung haben werden, wenn die Entwicklung so weitergeht. Und jetzt denken Sie mal dran, was passiert, wenn eine KI da Zugang hätte. Die könnte also ruckzuck in die Finanzmärkte eingreifen. Ja? Die könnte ruckzuck in Waffensysteme eingreifen. Denken Sie an autonome Drohnen. Ja? Ähm, denken Sie an Autos, selbstfahrende Autos, die in den nächsten Jahren mehr und mehr kommen werden. Ja, die müssen noch nicht 100% autonom fahren, nur ein bisschen, immer mehr und mehr. Und eine KI hat Zugang dazu. Das könnte unangenehm werden. Und das ist sozusagen die Warnung, die damit einhergeht. Wenn man jetzt Menschen davon erzählt, ja, also Menschen, die jetzt nicht in diesem Thema so drin sind, dann ist eine Reaktion, die häufig kommt, naja, also da wird ja jetzt auch naja, also viel prophezeit und was da alles kommen könnte in der Vergangenheit, was hieß es da nicht alles, was die KI mal werden wird und schaut, man mal, wenn man mal genau hinschaut, was kann sie denn wirklich, das ist ja doch eher enttäuschend. Ähm, klar, kann man so sehen, aber dadurch, dass eben verschiedene Technologien jetzt zusammenwirken, dass wir Big Data haben, Qualified Service ähm, werde ich später in diesem Kontext ganz, ganz detailliert eingehen, ähm, wird es ähm, zu einer Entwicklung kommen oder ist es bereits zu einer Entwicklung gekommen, die in eine... Richtung, die also sehr, sehr schnell vonstatten gehen wird. Ähm, ich habe jetzt folgendes mal als Beispiel mitgebracht. Also, stellen, wenn man wissenschaftlich mit, sich mit solchen Themen befasst, ja, dann ist man immer gut beraten, mal zu schauen, was wird denn an Geld in verschiedene Projekte investiert? Also, was gibt es denn da so? Und dann kann man feststellen, aktuell gibt es sehr viele, sehr große Projekte. Nehmen wir mal als Beispiel das Human Brain Project. Ja, das ist ein Projekt der Europäischen Union, über 100 Forschungsinstitute sind beteiligt. Goethe-Uni weiß ich jetzt gar nicht, aber die TU Darmstadt, also meine letzte Uni, ist, ist daran beteiligt. Ähm, das Projekt ist auf zehn Jahre angelegt und wird mit 1,2 Milliarden Euro nur aus Steuergeldern. Ja, also noch keine privatwirtschaftlichen Gelder, nur aus Steuergeldern finanziert. Und das bedeutet, ähm, dass etwas geleistet wird, auch im Rahmen dieses Human Brain Projects, was auf eine stärkere Mensch-Maschine-Verschmelzung hinauslaufen wird. Ein Beispiel. Das andere ist das Beispiel Brain, ein Projekt der US-Administration auf zehn Jahre angelegt, also bis 2023 und wird mit über drei Milliarden US-Dollar aktuell gefördert. Google selbst hat eigene Projekte am Laufen, die mit ungleich mehr Geld gefördert werden, innerhalb kürzes, also und, und weniger Zeit, also man will in weniger Zeit quasi mehr erreichen und hat mehr finanziellen Background. Ähm, das das das sind alles Sachen, wo man eine gewisse Tendenz erkennen kann. Ich gebe Ihnen noch ein anderes Beispiel, und zwar das hier. 2008 hat Raymond Kurzweil, denken Sie dran, das Buch ist Singularity, uh, The Singularity is Near, hat Raymond Kurzweil mit Peter H. Diamandis die Singularity University gegründet in Kalifornien. Ähm, diese Universität also ist in, in, in verschiedener Hinsicht sehr spannend. Wenn Sie da studieren wollen würden, was empfehlenswert wäre, weil der Studiengang gerade mal zehn Wochen dauert, also kann man relativ schnell ähm, abhaken, ähm, dann müssten Sie ein paar Voraussetzungen mitbringen. Und zwar, Sie müssten kreativ sein und das in irgendeiner Weise nachweisen, dass Sie besonders kreativ sind, dass Sie sich große Ziele setzen können und die auch verfolgen. Sie sollten idealerweise auch schon ein Unternehmen erfolgreich gegründet haben. Sie sollten 30.000 US-Dollar Studiengebühren mitbringen und viel Glück haben, weil nur ganz wenige genommen werden. Aber wenn Sie einen Platz haben, dann werden Sie in den, ersten zehn Wochen, ähm, Vorlesungen, äh, in den ersten fünf Wochen, zehn Wochen dauert der ganze Studiengang, in den ersten fünf Wochen Vorlesungen erhalten von den Besten der Besten auf Ihrem Gebiet. Ich nenne Ihnen mal ein paar Namen, dass Sie ein Gespür dafür bekommen. Craig Wender liest zum Beispiel vor. Das ist der Mann, der bei der Entschlüsselung des menschlichen Genoms Anfang der 2000er ganz entscheidenden Anteil gehabt hat. Das ist übrigens der Mann, der vor wenigen Jahren zum e als erster überhaupt künstliches Leben geschaffen hat. Und zwar ein Bakterium, das es so noch nicht gab, das jetzt in Folge synthetischer Biologie hergestellt wurde. Übrigens auch nicht ganz uninteressant für äh, Waffentechnik, Biowaffen und so weiter. Ja. Kann man aber auch natürlich positiv einsetzen. Ähm, ein zweites Beispiel, George Church, ein ebenfalls synthetischer Biologe, der äh, das Ziel verfolgt, ausgestorbene Lebewesen wieder zum Leben zu erwecken. Sein Ziel ist zum Beispiel, ähm, sein großes Ziel, den Neandertaler wieder zum Leben zu erwecken. Ähm, oder beispielsweise Aubrey de Cray, ein britischer Biogerontologe, der den Alterungsprozess des Menschen nicht nur verlangsamen oder stoppen will, sondern rückgängig machen will. Und Ray Kurzweil beispielsweise liest dort auch vor. Und das sind alles Leute, wo man erstmal denkt, irgendwie sind das Freaks. Ja, das sind ja abstruse Gedanken eigentlich, aber die haben in ihren jeweiligen Gebieten einiges vorzuweisen. Ja, also es wurde bereits ein ausgestorbenes Lebewesen im Prinzip wieder, wieder zum Leben erweckt. Das heißt, das Tier war natürlich tot, aber man hat die Gene entsprechend genommen, geklont und so weiter. Und ein Tier ähnlicher Gattung hat man dann diesen... diesen diesen ähm, befruchteten Embryo austragen lassen, ist zwar kurz nach der Geburt gestorben, aber prinzipiell geht das und deshalb arbeitet man da weiter. Also die haben schon einiges erreicht. Es gibt Mäuse, die ungleich länger leben, als sie eigentlich leben dürften. Und so fort. Und in diesem Kontext, also im Zuge dieser Singularity-University, tritt immer wieder ein Mann auf, der als ein Mitbegründer der Quantified Self bewegung gilt, und zwar Kevin Kelly. Kevin Kelly hat zusammen mit Gary Wolf 2007 die Quantified-Self-Bewegung im Grunde genommen eingeleitet. Und zwar, ich werde darauf jetzt gleich nochmal eingehen, und zwar äh, ist diese Webseite, quantifiedself.com, 27 online gegangen und Kevin Kelly und Gary Wolf, die Initiatoren dieser Website, gelten gewissermaßen als die Begründer des modernen Quantified-Self. Ähm, also Kevin Kelly liest übrigens häufig oder spricht häufig im Zusammenhang mit der Singularity University, Seit letzten Jahr sind die auch in Deutschland ähm, aktiv, das heißt, die haben immer mal wieder Konferenzen. Ähm, in Deutschland findet jetzt im Mai die nächste statt. Eine, ein Ticket kostet 2000 äh, Euro, ist also nicht ganz so billig, aber man hat natürlich dann auch entsprechend spannende Leute dort. Ähm, Quantifiedself.com. So, wenn man sich das jetzt mal anschaut, quantifiedself, dann sagt der Begriff ja erstmal nur die Quantifizierung des Selbst, also Selbstvermessung ist ja damit gemeint. Wenn man aber jetzt genauer hinschaut, dann ähm, stellt man relativ bald fest, dass das große Ziel derjenigen, die sich selbst tracken, darin besteht, dass sie eine Selbsterkenntnis gewinnen wollen. So hat Gary Wolf, einer der Mitbegründer, mal formuliert, es geht um Selbsterkenntnis durch Zahlen. Das ist das Ziel. Also Selbsterkenntnis. Und das ist nicht irgendwas. Es geht nicht nur darum, den Blutdruck zu messen, tralala, ja, sondern es geht darum, um das herauszubekommen, was wir wesentlich sind. Das ist das Endziel, wenn man so will. Und das ist ja nun doch etwas, und deshalb müssen wir jetzt ganz kurz in die Geschichte schauen, bevor wir auf das Aktuelle eingehen. Das ist etwas, was uns beschäftigt seit, man will fast sagen, Anbeginn der Zeit. Ja, seitdem es wahrscheinlich Menschen gibt, die selbst über sich nachdenken können, wollen sie auch feststellen, wer sind sie eigentlich. Ich werde Ihnen jetzt drei Meilensteine aufzeigen. Der letzte Meilenstein ist diese Website und das, was danach folgt. Ja, darauf gehe ich später ein. Die ersten beiden Meilensteine... Das ist im Prinzip oder sind die griechische und die römische Antike. Klingt vielleicht erstmal langweilig, hallo, aber ähm, was ich Ihnen jetzt zeige, werden Sie feststellen, dass es eigentlich hochspannend und hilft das Phänomen jetzt genau zu verstehen. Ähm, das ist Alkebiades, bzw. Eine, eine Statue. Ähm, Alkebiades lebte ungefähr ja, 5. Jahrhundert vor Christus und ähm, ist ein, ähm, ja, ein, ein Mann aus Athen gewesen, ein Redner, ein Politiker, ein Feldherr. Wir wissen von Platon relativ viel über diesen jungen Alkebiades. Und zwar hat der Platon in einem Dialog ähm, quasi ähm, dafür gesorgt, äh, dass der so oder hat Sokrates mit Alkebiades sprechen lassen. Und es geht um Selbsterkenntnis. Also der Grundgedanke ist letztlich folgender. Alkebiades, müssen Sie sich vorstellen, war ein junger Mann. Der alles hatte, was man sich wünscht. Der war reich, der war ausgesprochen attraktiv. Ähm, der kommt aus einer sehr wohlhabenden Familie, die mit den Reichsten der Reichsten, den Mächtigsten der Mächtigen am äh, äh, besten vernetzt war. Also er hatte auch entsprechende Zukunftsaussichten. Er hatte alles, was man sich wünscht und er war unglaublich arrogant, weil er die Menschen in seiner Umgebung genau das hat spüren lassen. Ich brauche euch nicht, ich habe alles. Die Menschen haben sich zunehmend von ihm entfernt, alle bis auf Sokrates. Sokrates hat ihn beobachtet und hat ihn dann, als er alleine da stand, dort gepackt, wo er zu packen war. Und zwar ist er zu ihm gegangen und hat gesagt, pass mal auf, Alkebiades, ich weiß, dass du alles hast, was du willst, aber eine Sache hast du nicht. Und die bekommst du nur durch mich allein und das ist noch mehr Macht. Und da wurde er hellhörig. Und um es jetzt mal ein bisschen abzukürzen, Sokrates hat ihm klar gemacht, dass er im Grunde weder etwas hat, dieser Alkebiades, noch irgendetwas weiß, weil er von sich selbst keine Ahnung hat. Wer ist er denn, ja, der Macht hat, der mächtig ist, der viel will, der viel Geld hat, der viel weiß? Wer ist dieses Er? Wer ist er selbst? Und er macht ihm weiterhin deutlich, dass er im Grunde genommen vieles nicht ist. Die Kleidung, das ist er nicht. Ja. Selbst wenn ich den Alkebiades die Körperteile abnehme, wenn ich ihn die Arme und die Beine abnehmen würde, dann wäre er ja nicht weniger Alkebiades. Er hätte halt nur weniger Körperteile. Also wer ist oder was ist er wesentlich? Und wesentlich ist, um es abzukürzen, die Tatsache, dass er eine Seele ist. Also das Wesentliche am Menschen ist in der griechischen Antike die Seele. Und die Seele hat nun den großen Nachteil, dass ich sie nicht feststellen kann. Also ich kann sie im Spiegel nicht sehen, ich kann sie weder wiegen, noch messen, noch sonst irgendwas. Wie kann also dann Selbsterkenntnis möglich sein? Und naja, die Selbsterkenntnis bei den Griechen war folgende. Ähm, ich muss im Prinzip einen anderen Menschen haben, der sich mir öffnet. Ja, der mich anschaut, der es ernst mit mir meint und der eine Seele hat, wie jeder Mensch eine Seele hat. Dann hat die eigene Seele die Chance, sich an der Seele des Anderen reflexiv einzuholen. Ich kann mich also an der Seele eines Anderen gespiegelt sehen. Das setzt aber voraus, dass ich jemanden habe, der sich mir öffnet, der weiß, auf was es wesentlich ankommt. Also es bedarf im Grunde ein Lehrer, ja, der weiß, auf was man hinzuschauen hat und der über die Methodik verfügt, meinen eigenen Blick umzuwenden, dass ich eine Sensibilität für meine Seele überhaupt gewinnen kann. Wenn das also gelingt, wenn ich also den Lehrer habe, der weiß, auf was es ankommt und mir zeigt, wie ich das erkennen kann, dann habe ich eine Chance auf Selbsterkenntnis. Das Entscheidende ist bei den Griechen, ich kann mich selbst nicht fassen. Ich kann mich nur schauen. Das ist alles. Und das auch nur im besten Falle. Jetzt mache ich eine Bridge zum zweiten Meilenstein. Und diese Bridge mache ich mit ähm, Foucault. Und zwar hat Foucault in seinem Spätwerk mal folgendes ähm, festgehalten. Ich lese mal dieses Zitat vor. Ich glaube, dass es bei den Griechen und den Römern, vor allem aber bei den Griechen, um sich richtig zu verhalten und um den rechten Gebrauch von der Freiheit ma äh, zu machen, notwendig war, dass man sich mit sich selbst befasste. Dass man sich um sich selbst sorgte, einerseits um sich zu erkennen und andererseits um sich zu formen um sich selbst zu verbessern und um in sich die Begehren zu meistern, die einen mitzureißen drohen. Das heißt, Selbsterkenntnis ist wichtig, ja, auch um sich zu optimieren, um seine Leistung zu steigern, um besser zu sein, als man ist oder besser zu werden, als man ist. Und er sagt auch, bei den Griechen ist es deutlicher als bei den Römern. Und Deshalb schauen wir uns diesen zweiten Meilenstein an. Das ist Marc Aurel. Marc Aurel war ein Kaiser gewesen, ähm, lebte, wie Sie sehen, im 2. Jahrhundert nach Christus, ähm, gilt als letzter Vertreter der jüngeren Stoa, aber das können wir jetzt mal außen vor lassen. Und entscheidend ist, was er gemacht hat. Er hat Briefe geschrieben, und zwar an seinen Lehrer Marcus Tullius Fronto. Und in diesen Briefen hat er, und das können Sie jetzt wirklich wörtlich nehmen, jeden Pups festgehalten. Also er hat geschrieben. Wie lange, er geschrie, äh, wie lange er geschlafen hat, ja, wie er denn geschlafen hat, ähm, wann er aufgewacht ist, ob er einen Kratzen im Hals hatte oder nicht, wenn ja, ob er gegoogelt hat, mit was er gegoogelt hat, warum er genau damit und nicht mit was anderem gegoogelt hat, was er gefrühstückt hat, mit wem, wie viel, mit wem er erzählt hat, wie lange er gesprochen hat, wer alles da war. Und das geht bis er abends wieder im Bett liegt. Das ist interessant, aber auch langweilig zu lesen, ja, weil es sind halt diese, diese Selbstbeschreibungen, die exzessiv... Ähm, betrieben werden. Und um was es geht, ist nichts anderes, dass er sich selbst erfassen will. Er will verstehen, wer er ist. Und das macht er, indem er alles von sich beobachtet, was er beobachten kann, das in Begriffe fasst, also sich begrifflich festhalten will, sich also begreifen will. Der große Unterschied zu der griechischen Variante ist jetzt der, bei den Römern war das Decken da, ich kann mich selbst erkennen, ich brauche keinen anderen dafür. Dass er Briefe an seinen Lehrer schreibt, der kann doch Tagebuch schreiben, das ist völlig irrelevant. Der braucht keinen anderen Menschen dafür, ich kann das selbst. Ich kann es machen, wenn ich mich gut genug beobachte. Und jetzt kommt der große, der große Sprung zur Gegenwart. Gary Wolf, als, wie schon erwähnt, Mitbegründer dieser Quantified Self-Bewegung, schreibt in diesem besagten Artikel, The Data Driven Life 2008, in der New York Times veröffentlicht, das Ziel vom modernen Self-Tracking ist im Unterschied zu den alten Varianten der Selbsterkenntnis, Tagebuchschreiben und so weiter, ist, dass die Selbsterkenntnis nun nicht mehr durch Worte vonstatten geht, sondern durch Zahlen. Und das hat wahnsinnig viel mit Aufklärung zu tun. Weil ähm, ein Grundgedanke der Aufklärung war immer der gewesen, ich will die mythologischen Verklärungen weghaben. Also ich will wissen, an was ich wirklich bin. Das Denken vor der Aufklärung war ja das, dass man gesagt hat, naja, wenn ich als Bauer geboren werde, dann ist das halt der Wille vom lieben Gott gewesen, dass ich Bauer bin. Sonst hätte er mich ja nicht als Bauer in die Welt gesetzt. Ja? Und wenn ich das anzweifle, dann ist es ja schon Gotteslästerung. Also diese mythologische Erklärung zwängt natürlich den Menschen noch ein und es ist weit von der Wahrheit entfernt. Voltaire hat mal gesagt, ähm, das höchste Moment oder die größte Form der Aufklärung, das ist, ist eigentlich die Statistik, weil... Wenn ich die Statistik habe, dann habe ich keine Erzählung, keine Narration mehr. Und da kann ich auch nichts erklären. Dann habe ich nur noch die Zahlen. Und wenn ich genug Zahlen habe, dann sprechen die Zahlen irgendwann für sich. Quantified Self wäre also nur mal die Steigerung dieser Statistik, weil ich da wirklich alles Mögliche von mir messen kann und damit noch mehr Zahlen habe und damit eine noch höhere und reinere Form der Aufklärung hätte. Wenn man diese, dieses Denken äh, weiter verfolgt, das mache ich auch gleich. Ähm, jetzt ist äh, folgender, folgender Gedanke entscheidend. Und zwar, wenn man Menschen zum Beispiel erklärt, die Quantified Self nicht so gut kennen, dass das Ziel Selbsterkenntnis ist, ja? also nicht nur Schritte messen, sondern eben was, was Größeres, dann ist die Antwort auf die oder die Reaktion auf die, naja, ich bin doch selbst mehr als ein Konglomerat oder ein Gemisch von Zahlen. Ja, ich bin doch, also ich habe eine Seele kommt ganz häufig dieses Argument, auch spannenderweise und so fort. Also irgendwas führt man immer an, aber dass wir nur Zahlen sind, dass wir an Zahlen unseren Wert festmachen, unsere, ja, unsere Existenz letztlich festmachen, das, das leuchtet vielen nicht ein. Aber spannenderweise ist es das, was wir jeden Tag leben. Und zwar ist der Gedanke, dass wir unseren Zahlen unseren Wert als Mensch auch an Zahlen festmachen, geht mit dem modernen Bildungsdenken einher. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, und dazu müssen wir abends 18. Jahrhundert das 18. Jahrhundert ist ein ganz entscheidendes Jahrhundert für die Pädagogik gewesen. Das wurde auch damals das pädagogische Jahrhundert genannt. Und ähm, was war, was entscheidend war, ist ein Folgendes. Sie müssen bedenken, es ist ein Übergang vom alten System, also vom Feudalsystem, zu dem, was wir heute haben. Also zur Industriegesellschaft erstmal und dann zur modernen Marktwirtschaft. Ähm, wenn Sie jetzt nur für einen Moment ins alte System gehen, dann ist es so, dass die meisten Menschen, die damals lebten, ja Bauern auf dem Lande waren. Das heißt, wir hatten eine Agrargesellschaft und wenn Sie Bauer auf dem Land waren, dann waren Sie nicht frei, sondern Sie waren Leibeigener. Also Sie gehörten Ihren Feudalherren. Sie können nicht einfach rumreisen, wie Sie wollen. Sie sind Eigentum. Das gilt auch für den Boden, den Sie zu bearbeiten haben und für die Werkzeuge, mit denen Sie das machen. All das gehört dem Feudalherren und nicht Ihnen. Also Sie sind sozial enorm abhängig, auch ökonomisch. Und die Leute waren extrem abhängig von der Natur. Wenn das Wetter schlecht war, war die Ernte im schlimmsten Fall hin. Und man kann nichts dagegen tun. Wenn es nachts dunkel war, kann man nicht arbeiten. Ja, wenn der Boden gefroren ist im Winter, kann man auch nicht arbeiten. Jetzt gab es damals aber auch schon Städte. In den Städten war es so, dass das im Grunde genommen kleine Enklaven waren, in denen die Keime einer neuen Wirtschaftsordnung entstanden. Also viele Menschen in der Stadt waren Handwerker. Und wenn sie jetzt Handwerker sind, dann sind sie in sehr viel größerem Maße unabhängig von der Natur. Weil sie, wenn das Wetter schlecht war, halt drinnen in der Werkstatt sein können ja, und können dann eben weiterarbeiten. Wenn es kalt war, dann machen sie halt Feuer beispielsweise. Ja. Wenn es dunkel war, machen sie Licht und können nachts arbeiten. Und das führte zu einem enormen wirtschaftlichen Anstieg. Aber irgendwann fehlten die Arbeitskräfte, weil die ja als Leibeigene auf dem Land an die Scholle gefesselt waren. Und nun kamen die preußischen Reformen und die führten dazu, dass die Leibeigenschaft aufgelöst wurde und die Menschen in der Breite der Masse zum ersten Mal in der Geschichte eigentlich wirklich frei waren. Aber das heißt auch frei von Schutz und das heißt frei von Arbeit, weil der Boden gehört ihnen ja nicht. Sie können nicht einfach weiterarbeiten. Ja. Also, was haben die Leute gemacht? Genau dasselbe, was wir heute jeden Tag im Grunde genommen tun. Sie gingen dorthin, wo es Arbeit gab. Sie gingen also hin zum Arbeitsmarkt, der entstanden ist in den Städten, und haben dort ihre Arbeitskraft, also ihr Vermögen, arbeiten zu können, auf dem Markt angeboten. Und wenn man das macht, dann macht man eigentlich drei Dinge. Man schaut, das machen wir heute jeden Tag, wie gesagt, man schaut, was wird konkret gesucht, also für was ist ein Arbeitgeber bereit, Geld zu bezahlen. Man kann Philosophie studieren, kann man machen, ja? die Chance, da einen guten Job zu bekommen, ist zumindest schwierig. Wenn Sie Maschinenbau studieren, haben Sie bessere Chancen. Also das heißt, man schaut, was wird konkret gesucht. Dann es wäre das, das zweite, man schaut, was steckt in einem drin, an Möglichkeiten, an Potenzialen. Also was macht mir Spaß, was interessiert mich eigentlich, was glaube ich auch zu können oder wo besteht zumindest Hoffnung. Und dann vermittelt man beides. Man schaut, was an Fähigkeiten und Fertigkeiten in mir muss ich ausbilden, damit es auf dem Markt präsentieren kann, damit das jemand kauft. Und wenn das gelingt, also wenn Selbstbildung in diesem Sinne funktioniert, dann komme ich an die monetären Mittel ran, also an die Kohle ran, um mich zu finanzieren, um darüber im Kopf zu haben, um mich ernähren zu können. Und wenn mir das besonders gut gelingt, dann habe ich genug Geld, um Weltbildung zu betreiben. Also ich kann die Welt verändern. Wenn Sie beispielsweise einen Hartz-IV-Empfänger sind, haben Sie wenig Geld, da können Sie nicht großartig die Welt verändern, aber wenn Sie zum Beispiel Vorstandsvorsitzende bei BMW sind, dann sieht es anders aus. Dann können Sie sehr viel mehr hier Einfluss nehmen und in die Welt eingreifen und sie gestalten. Das Entscheidende ist nun folgendes, wie gut uns Bildung gelingt, das erkennen wir an einer Zahl und zwar an der Zahl auf unserem Girokonto. Diese Zahl sagt, wie viel wir verdienen, ja, daran erkennt es jeden Monat und so viel bin ich wert. Also, wenn man es mal wirklich runterbricht, dann muss man sagen, das moderne Bildungssystem zieht darauf ab, dass wir uns mit einer Zahl identifizieren. Und das ist die Zahl auf unserem Konto. Und das kann existenzielle Folgen haben. Also, wir haben ja aktuell diese Situation, dass sehr viele Menschen nach Deutschland kommen. Und es gibt ja auch die, die von Afrika wirklich mit einem rüber schippern. rüberschippern. Es fällt leichter, mal so ein Boot nicht zu retten, wenn man weiß, dass die Leute ökonomischen einen ökonomischen sehr, sehr geringen Wert haben, eigentlich einen Minuswert, weil sie nur Geld kosten, am Anfang zumindest, ähm, als wenn zum Beispiel in diesem Boot sehr viele, sehr große, wichtige, vor allem reiche Menschen drinnen sitzen. Die haben einen ganz anderen ökonomischen Wert und man wird alles in die Wege leiten, um diese Menschen zu retten. Also das ist im schlimmsten Fall die existenzielle Folge, dass dieser Wert, den wir an Zahlen festmachen, über Leben und Tod entscheidet. Letztlich geht es bei dieser modernen Bildung, das ist auch ganz entscheidend, darum, dass wir immer unsere Autonomie erweitern. Ich versuche, Macht über mich zu bekommen, mich entsprechend zu gestalten, zu formen, meinen Wert zu erhöhen. Ja, das war zuvor so nicht möglich gewesen. Da hat der Wert der liebe Gott bestimmt. Jetzt bestimmen wir diesen Wert. Das Problematische ist, dass auch andere diesen Wert bestimmen, und zwar an den Datenspuren, die wir... Zum Beispiel jeden Tag im Netz hinterlassen, die übrigens auch mit Quantified Self insofern zu tun hat, dass wenn ich mich selbst vermesse und so weiter, diese Daten ja in der Regel auf einen Server auch einen den Server geladen sind, in die Cloud oder wie auch immer und dort auch natürlich abgezogen werden, ähm, zumindest werden können. Ich habe Ihnen hier Axiom mitgebracht, um ein, ein sehr heftiges Beispiel anzuführen. Axiom ist einer der großen Datenhändler weltweit. Nach eigener Auskunft, und das ist der Stand Anfang 2015, jetzt haben wir Ende 2016, ähm, der Stand ist der, dass ähm, also Axiom nach eigenen Bekunden ausgibt, dass Sie die Daten 2015 von über 500 Millionen Menschen haben, darunter waren damals 40 Millionen Deutsche. Ähm, Sie haben Datenprofile, und diese Datenprofile, die bestehen bis zu aus bis zu 1.500 Items, also Name wäre ein Item, Geschlecht, Alter, ja. sexuelle Vorlieben, Sie müssen ja auf 1.500 kommen, das müssen sich einiges sich ausdenken, sexuelle Vorlieben, das spielt mit eine Rolle, ja. auch sowas, der Hang zur Kriminalität, der Hang zur Risikofreudigkeit und so weiter. Solche Profile werden verkauft, zum Beispiel an Versicherungen, ja zum Beispiel an verschiedene Unternehmen, an Banken und so weiter. Im Prinzip können Sie auch solche Daten kaufen, das geht. Ich mache mach das in einem meiner Seminare immer ganz gerne, wenn Big Data oder auch Quantified Self mal Thema ist, weiß es nämlich das dann zusammen, dann mache ich so ein Live, ist eine Live-Geschichte, ähm, wo ich dann Studierenden zeige, wie sie innerhalb von etwa fünf Minuten äh, die Daten im Prinzip von jeder x-beliebigen Person völlig legal aus dem Netz beziehen können bei einem Datenhändler. Also das ist, ist, ist kein Hexenwerk und das ist etwas, was interessanterweise in den Medien kaum, was man so kaum mitbekommt. Aber diese Seiten, sie können da drauf gehen, können sich die anschauen, können dann entsprechend vorgehen. Ich habe jetzt Exiom als den größten genommen. Es gibt andere, auch deutschsprachige Datenhändler. Da kann man das besser nochmal, in, in, wenn man so es so eine Live-Show vorführt, dann nochmal besser zeigen. Übrigens, Axiom arbeitet seit 2014 mit Facebook zusammen, das heißt die Daten, die dort in irgendeiner Weise drin sind, sind dann auch bei Axiom. Und die Lücken, also man hat ja nicht über alles wirklich Infos, die werden gefüllt durch Statistiken. Ja, also die Wahrscheinlichkeit wird dann entsprechend Rate gezogen und dann wird die Lücke entsprechend gefüllt. Das ist natürlich das Gegenteil von Autonomie, das ist radikale Heteronomie. Das ist Chris Anderson. Chris Anderson ist insofern hier interessant, weil dieser Chris Anderson ähm, zum einen äh, Chefredakteur war der US-Zeitschrift Wired. Und das ist die Zeitschrift, ähm, für die Kevin Kelly und Gary Wolf geschrieben haben, also die Mitbegründer dieser Bewegung. Und Chris Anderson hat 2008 ebenfalls in der New York Times einen Artikel veröffentlicht, der hat ziemlich eingeschlagen. Und zwar hält er in diesem Artikel fest, dass wir immer bisher, wenn man die Geschichte verfolgt, immer ähm, eine Trennung vollzogen haben. Wir haben getrennt zwischen einer Korrelation und einer Kausalität. Also man könnte es auch so formulieren, man hat, man hat immer gesucht, was sind eigentlich die Gründe für etwas. Warum ist etwas, wie es ist? Wenn man mit Studierenden zu tun hat und macht empirie dann zeigt man denen relativ am Anfang direkt, dass eine Korrelation keine Kausalität ist. Dass es da einen ganz gewaltigen Unterschied gibt. Sie kennen vielleicht das Beispiel, ja, in Bremen im Frühjahr sind viele Störche unterwegs und in Bremen im Frühjahr werden viele Kinder geboren, was nicht heißt, das wäre nämlich ein Fehlschluss, ja, dass die Störche die kleinen Kinder bringen. Das ist eine Korrelation, aber keine Kausalität. So, und jetzt kommt der Chris Anderson und sagt, bisher hat das gegolten, aber jetzt haben wir so viele Daten und jeden Tag mehr, dass wir sagen können, dass Korrelationen ausreichen. Wir müssen nicht mehr wissen, warum etwas ist, sondern es reicht völlig aus, dass wir wissen, dass etwas ist. Und er endet seinen Aufsatz mit folgenden beiden Sätzen. Es gibt keinen Grund, länger an den alten Verfahren festzuhalten. Es ist höchste Zeit zu fragen, was wir von Google lernen können. Darauf läuft es hinaus. Und das ist so der Punkt, wo ich immer ganz gerne mal ein Beispiel gebe, was ich jetzt hier auch machen will. Ich schaue mal, was ich von Google lernen kann. Und ähm, dazu muss ich aber erst äh, hier Siri bemühen. Hey Siri, öffne Google. So, jetzt mache ich das mir mal laut und hoffe, dass man es das hören kann. So, ich frage jetzt, was ich von Google lernen kann. Also eine der fundamentalen Fragen meiner Existenz und Ihnen wird es wahrscheinlich ähnlich gehen, ist die Frage, woher komme ich? Ja? Wo, also was soll ich hier? Wohin gehe ich? Was ist also der Sinn des Lebens? Fragen wir mal Google. Was ist der Sinn des Lebens? Nach dem Sinn des Lebens geht es um die auf einen Zweck gerichtete Bedeutung des Lebens im Universum an sich oder um die biologische und soziokulturelle Evolution, insbesondere des Homo sapiens. So, und damit ist eine fundamentale Frage des Menschseins geklärt, ein für alle Mal. Ja. Also, das ist das, was er meint, Korrelationen reichen aus. So, jetzt müssen wir fragen, was wir von Google lernen können, jetzt wissen wir es. Es ist absurd, natürlich, klar. Das wissen wir sofort, das ist nicht wirklich die Antwort auf die Frage, die ich gestellt habe. Ähm, was passiert da also? Und jetzt kommen wir zu genau diesem Phänomen. Was passiert, wenn es zum Beispiel, man könnte es, so, man könnte es so formulieren, wie kann es sein, dass Google auf die Frage nach dem Sinn des Lebens antworten kann? Wie kann Google überhaupt wissen, was ich frage, was ich damit meine? Wie kann Google überhaupt mit meiner Stimme irgendetwas anfangen? Ähm, und wie kann Google irgendwie doch... In gewisser Weise den Sinn dieser Frage verstehen, insofern, dass Google halt eine passende Antwort darauf gibt. Zumindest scheinbar passend, äh, passende Antwort. Und wie kann es sein, dass, wenn ich eine Self-Tracking-App nutze, die in der Lage ist, meinen Herzschlag, meinen Blutdruck bzw. den Puls zu messen, ohne dass diese App überhaupt einen plassesten Schimmer hat, dass die Maschine in den plassesten Schimmer davon hat, was ein Herzschlag ist, was ein Puls ist, was ein Blutdruck ist? Wie geht das? Ja. Und die Antwort darauf ist, naja, es ist, wenn man es informationstechnisch betrachtet, ähm, ein Akt der Freiheit, der hier vonstatten geht. Das muss ich ganz kurz erklären. Ähm, nehmen wir mal den Herzschlag als Beispiel, der hier gemessen wird. Wir alle haben einen Herzschlag. So, und der Herzschlag ist etwas, ähm, das, der uns zwar ähm, auszeichnet. also wir sind Wesen, die halt ein Herz haben, das schlägt. Aber der Herzschlag ist etwas, was wir nicht gemacht haben. Also der Herzschlag ist gegeben. Wir können sagen, der liebe Gott hat ihn gemacht oder die Natur oder eine außerirdische Intelligenz, wie auch immer. Aber Fakt ist, wir haben ihn nicht gemacht. Wir haben den Herzschlag. Das heißt, der Herzschlag ist etwas Gegebenes und das Lateinische Wort dafür ist Datum. Ist gegeben heißt das. Es ist etwas Fremdbestimmtes, wenn man es genau nimmt. Ja? Wenn wir jetzt wollen, dass eine Self-Tracking-App in der Lage ist, meinen Herzschlag zu messen, dann muss ich aus diesem lebensweltlich gegebenen Herzschlag etwas machen, mit dem ein Computer etwas anfangen kann. Das heißt, ich muss es in eine bestimmte Form bringen, also ich muss es formalisieren. Und gemeint ist damit, wenn ich es formalisiere, also in eine mathematisch verarbeitbare Form bringe, dann äh, mache ich folgendes, ich abstrahiere, also ich sehe ab von der Sinnhaftigkeit Herzschlag, von der Materialität Herzschlag und so weiter. Und am Ende bleibt die reine Form. Das ist das, mit dem der Computer arbeiten kann. Der Computer arbeitet also mit Daten und wenn wir uns das Wort Datum uns anschauen, dann müssen wir eigentlich sagen, das Wort ist falsch, weil Daten sind eigentlich genau das Gegenteil, und zwar reine Fakten. Fakten kommen von Fackere, also von Machen. Das heißt, Daten sind das Ergebnis unseres Schaffens. Das ist sozusagen die Befreiung von jeder Form der Heteronomie, von der Materialität, von der Sinnhaftigkeit. All das haben wir nicht gemacht, aber die Daten haben wir gemacht. Das ist Ausdruck von Freiheit. Der posthumanistische oder auch transhumanistische Traum ist der, ähm, dass wir eins werden mit den Daten, dass wir uns nicht nur vermessen und uns selbst erkennen, sondern dass wir ganz und gar die Daten sind, dass wir uns uploaden in das Digitale hinein mit dem künstlichen Verschmelzen. Und ich habe Ihnen ja vorhin gesagt, Ray Kurzweil sagt, die Menschheit geht unter. Ja, sagt er, aber er sagt auch, wenn wir die Zeit bis 2040 nutzen, um mehr und mehr mit der Technik zu verschmelzen, dass das iPhone nicht mehr außen ist, sondern irgendwann drinnen ist, dass die Chips in mir sind, dass ich immer mehr, Stichwort Brain-Computer-Interfaces und so fort, immer mehr mit der Technik verschmelze, dann kann ich es vielleicht bis 2040 schaffen, ganz und gar in die Technik übergegangen zu sein, dann kann ich die Daten sein, die ich messe und dann verschmelze ich quasi mit der künstlichen Intelligenz und könnte, so drückt er es aus, menschlicher sein, als es der Mensch heute überhaupt nur sein könnte. Das wäre der Untergang der Menschheit, aber gleichzeitig der Übergang der Menschheit in etwas posthumanes. Ja, das ist sozusagen der große Kontext, innerhalb dessen auch Quantified Self durchaus, aus meiner Sicht zumindest, zu sehen ist. Jetzt ist es so, ähm, es wurde ja vorhin gesagt, ich bin der Erziehungswissenschaft zugeordnet und ähm, die ähm, sitzt ja in, in, im Westend, im Campus und mein ähm, Institut sitzt am Theodor-Adorno-Platz. Und deshalb habe ich hier auch mal den Adorno mitgebracht. Adorno hat... 1959 in seiner Theorie der Halbbildung, was sehr Kluges gesagt und zwar, beziehungsweise geschrieben. Ähm, und zwar hält er folgendes fest, er sagt, eigentlich ist es ja so, wir sind in diese Welt hineingeworfen worden und wenn man uns die Welt hat anschaut, oder wenn wir uns die Welt anschauen, dann sehen wir eine Natur und die Natur ist uns nicht wohlgesonnen. Also wir in der freien Wildbahn, würden wahrscheinlich äh, nicht allzu lange überleben oder nur einige von uns. Also, was machen wir? Wir versuchen, die Welt zu kontrollieren. Wir versuchen, die Natur zu kontrollieren und zwar mit Technik. Und Technik fällt ja auch nicht vom Himmel, sondern Technik ist, wenn man es genau nimmt, geronnene Bildung. Ja, also, Bildung ermöglicht uns, Technik herzustellen und Technik ermöglicht uns, die Welt zu kontrollieren, sie zu formen, zu gestalten. Und wenn wir mal hier rausgucken, wir haben sicherlich Schlimmes gemacht auf der Welt, ganz klar auch durch Technik, aber wir haben Klasse doch auch Großartiges geschaffen. Das alles gibt es ja. Das haben wir irgendwie, haben wir das hingekriegt. Das heißt, wir versuchen mit Bildung bzw. Technik die Welt zu kontrollieren, die Natur zu kontrollieren, zu gestalten, auch zu verbessern. Und das, sagt Adorno, Wetten wir jetzt auf uns selbst an. Wir nutzen Technik, um uns, um uns selbst zu kontrollieren, zu steuern und zu optimieren, zu verbessern. Das können wir machen und das machen wir ja auch, wenn wir self tracken. Aber das Problem ist, dass wir eines vergessen. Und zwar das, was Bildung überhaupt möglich gemacht hat und Technik und so weiter, ist etwas, was nicht rational fassbar ist. Und die Apps können nur Sachen fassen, die rational fassbar sind. Das heißt, irgendein Streben war es ja in uns drin, ein, ein Wunsch, ein Begehren, Vielleicht auch manchmal auch Verzweiflung, vielleicht auch manchmal ein Nicht-Akzeptieren-Wollen von etwas. Also irgendeine Kraft, die uns vorantreibt, das alles zu tun. Und das macht uns Menschen eben auch aus. Das heißt, wir sind nicht nur das Rationale, wir sind eben auch dieses Unfassbare. Und zwar das, was nicht nur jetzt nicht fassbar ist, bis es bessere KI gibt, bis es bessere Apps gibt, sondern was prinzipiell unfassbar ist. Das zeichnet unser Mensch dann eben bei aller Rationalität eben auch aus. So, wenn wir von Selbsterkenntnis durch Zahlen sprechen, das wird nicht erkannt, das bleibt außen vor. Und da sind wir wieder bei den Griechen, ja, diese Seele, die nicht begriffen werden kann. Ähm, gucken wir mal, was das jetzt ganz wie wir das ganz konkret jetzt anwenden können, um Bildung sinnvoll zu gestalten. Ich habe hier ein Buch mitgebracht, und zwar die Digitale Bildungsrevolution, ein populärwissenschaftliches Buch. Es ähm, ist 2015 erschienen, der Untertitel, den lese ich kurz vor. Der radikale Wandel des Lernens und wie wir ihn gestalten können. Die Autoren des Buches sind, wie Sie hier sehen, Jörg Träger und äh, Ralf müller eiselt das sind Bertelsmann-Menschen. Das ist nicht schlimm, aber man sollte es wissen, um das besser einordnen zu können. Das ist ein Mann, der ist im Vorstand von Bertelsmann, das hier ist ein Projektleiter. Ähm, was haben die gemacht? Also, die haben Folgendes gemacht, die sind haben sich vor allem die USA angeschaut und haben sich dort Schulen angeguckt und Universitäten und geschaut, ähm, wie entwickelt sich da eben die, was sie eben digitale Bildungsrevolution nennen. Also wie werden zum Beispiel, wie, wird, ähm, wie werden Computer und so weiter dort in Unterrichtskontexten eingesetzt. Und sie warnen in, in diesem Buch, wenn wir in Deutschland nicht auch auf diesen Zug aufspringen, aus deren Sicht haben wir das noch nicht gemacht, ähm, dann werden wir zu einer Bildungskolonie. Und da werden wir irgendwann marginal, nur noch eine marginale Rolle spielen, beziehungsweise irgendwann gar keine. Die machen folgendes, die schauen sich zum Beispiel in Schulen und Universitäten an und ähm, verweisen dort auf sogenannte adaptive Lernsoftware, die dort immer stärker eine Rolle spielt in den USA. Um das ganz kurz zu erklären, was damit gemeint ist, habe ich ähm, das hier mal als Beispiel gebracht, ich kann das nicht aussprechen, das ist ein, ein spanischer Club, ein Club in Barcelona. Ja, wie auch immer man das, ähm, ob das ein spanisches Wort ist, weiß ich gar nicht. Ähm, ich zeige Ihnen das deshalb, um diesen Gedanken der Adaptivität jetzt mal deutlich zu machen. Und zwar, ähm, dieser Club, das ist ein Comedy-Club, die hat folgendes Problem. Wirtschaftskrise, es gab eine Steuererhöhung in, in Spanien, entsprechend auf Kulturgeschichten. Und ähm, die Konkurrenz war hoch und der Club der sah dem Untergang entgegen. Und dann hatten die eine ziemlich interessante Idee gehabt. Und zwar, ähm, die haben ein Konzept entwickelt, das nannte sich Pay Per Love. Also man geht quasi in diesen Club erstmal kostenlos rein. So und schaut sich eine Comedy Show an. Und man muss nichts bezahlen, wenn man nicht lacht. Ja, wenn man lacht, muss man allerdings bezahlen. Und wie stelle ich das fest? Naja, sie haben vor jedem Sitz im Prinzip eine kleine Kamera installiert. Und die machen halt eine Gesichtserkennung. Ja, und für jeder Lache zählt quasi. Und jeder Lache kostet 30 Cent. Das geht übrigens, also man muss keine Angst haben, wenn man einen Lachflash hat, dass man sich jetzt dumm und dämlich zahlt. Es gibt eine Obergrenze, ich glaube 24 Euro war damals äh, zumindest das Thema gewesen. Und ähm, so, das heißt, man sitzt also dort und zahlt nur für jeden Lacher. Derjenige da vorne, die Comedy-Show macht, ähm, der hat nun einen Monitor, also ich kann das hier mal zeigen, so sieht das in etwa aus. Das ist der Monitor und dort sieht man eben die Sitznummern und man sieht ein paar Sitze, die grün sind. Da wird genug gelacht, da muss man sich keine Sorgen machen. Ähm dann gibt es ein paar, die sind neutral, da kann man noch ein bisschen arbeiten. Und ein paar sind rot, das können Sie jetzt hier nicht sehen. Ich kann es hier sehen. Und bei den, der, der Comedian wird natürlich hingehen, wird zu den Roten gehen ja, und wird die versuchen zum Lachen zu bringen. Das heißt, er passt seine Show dann entsprechend idealerweise an. Und das ist eben dieses adaptive, dieses angepasste Vorgehen. Und das ist nun etwas, was zunehmend in der Lernarrangements mit Blick auf digitalen Medien stattfindet. Das heißt, ähm, es gibt äh, Programme, Dort in den USA, die in Schulen, in einzelnen Schulen eingesetzt werden, dann auch bei Studienanfängern, in bestimmten Studiengängen. Man arbeitet in diesen Programmen. Diese Programme zeichnen im Prinzip alles auf, was ich mit denen mache. Ja, also das, was ich tippe, was ich sage, Kamera und so weiter. Ähm, und auf, äh, das wird gewissermaßen on the fly ausgewertet und verglichen, Stichwort Big Data, mit den Ergebnissen von sehr, sehr vielen anderen. Und dann wird mir ein Curriculum präsentiert, das genau auf meine Bedürfnisse und so weiter ausgerichtet ist. Das ist das sind adaptive Lernprogramme, die dort recht stark sind und das ist eigentlich, so nennen es zumindest die Autoren, das ist eigentlich die Realisierung eines pädagogischen Traums und zwar einen Unterricht zu haben, der passend ist für jeden, was kein Lehrer, keine Lehrerin wirklich leisten kann. Das ist unmöglich. Ja. Ähm, Spannend ist, dass das als Bildung bezeichnet wird, weil wir ja Bildung immer noch als was anderes denken, wo Menschen doch eine ganz entscheidende Rolle spielen. Das Unverfügbare spielt also überhaupt keine Rolle bei denen. Jetzt könnte man als gehievter Medienpädagoge hingehen und könnte sagen, da müsst ihr jetzt Quantified Self einsetzen, weil wir wissen alle, dass ähm, Lernen nur dann wirklich gut gelingt, wenn wir genug Pausen anlegen beispielsweise, wenn wir genug schlafen, wenn wir richtig schlafen, also genug entsprechend Tiefschlafphasen und so weiter haben, wenn wir uns entsprechend gut äh ernähren, wenn der Blutzuckerspiegel richtig eingestellt ist, wenn wir genug Sport tragen, um fit zu sein und so weiter. Das alles sind wichtige Faktoren, die das Lernen noch mal unterstützen. Und man könnte also als Medienpädagoge hingehen und könnte dann Self-Tracking-Apps, also eben die klassischen Apps laufen, schlafen, tralala, was es so standardmäßig mittlerweile gibt, könnte man einsetzen beziehungsweise Schülerinnen und Schüler und Studierende dazu ermutigen, das zu nutzen, um ihr Lernen entsprechend zu optimieren, damit es noch besser klappt. Das könnte man machen, ja, wenn man nur, Praxis, also nur ja, praxisorientiert bzw. nur anwendungsorientiert vorgeht. Ähm, das ist auch eine Gefahr, wenn man das tut, weil wenn man das macht, steht man in der Gefahr, dass man Strukturen festigt, die genuin unmenschlich sind. Denn hier geht es ausschließlich darum, Leute fit zu machen für etwas. Für was wir sie fit machen, ist plötzlich nicht mehr Thema oder nur noch ganz marginal. Das heißt, wir könnten sie mithilfe auch von Self-Tracking unterstützen, fit machen für ein System, was, wie ich anfangs erwähnt habe, genuin unmenschlich ist. Weil es hier nicht darum geht, dass der Mensch zum, als, Mittel, äh, als Zweck an sich gesehen wird, sondern dass er ein, ja, ein Mittel für fremde Zwecke wird. Und diese Zwecke meinen es nicht unbedingt gut mit den Menschen. Wecken Sie dran, was passiert, wenn der ökonomische Wert bei uns sinkt. Da haben wir ein gewaltiges Problem. Ähm, was wäre also die Antwort? Die Antwort wäre aus meiner Sicht zumindest, dass wir uns sehr intensiv sogar mit Self-Tracking befassen. Also dass wir nicht sagen, wir machen eine Bewahrpädagogik, also bewahre vor diesen Dingern, das ist der Untergang des Abendlandes, sondern dass wir uns damit auseinandersetzen, woher kommt das, was soll das, was gibt es da, was kann ich damit machen? Und die durchaus auch einsetzen in Bildungskontexten, aber gleichzeitig die Strukturen deutlich machen, innerhalb derer Self-Tracking überhaupt entstehen konnte und wichtig ist. Also was sind das für Strukturen, wo es wichtig erscheint, dass ich mich permanent optimiere, permanent verbessere? Ja, was sind das für ökonomische Strukturen? Was sind das auch für Bildungsstrukturen, für kulturelle Strukturen? Und jetzt kommt so gewissermaßen der pädagogische Ethos zum Schluss. Das Ziel wäre letztlich das, dass wir, indem wir eben das zum Thema machen, diese Strukturen zum Thema machen, Samen sehren, ja, und hoffen, dass bei dem einen oder anderen dieser Same aufgeht und dass diese Strukturen nicht nur gesehen werden, sondern vielleicht sogar überwunden werden, um bessere um menschliche Strukturen daraus zu machen. Dann können das durchaus eben auch sinnvoll eingesetzt werden, um das, was uns als Menschen auszeichnet, vielleicht auch besser zur Geltung zu bringen. Und damit bin ich am Ende angelangt. Vielen Dank.